Ich begrüße unsere SpeakerInnen ganz herzlich zum nächsten Lightning Talk Session und auch die Gäste, die sich so langsam dazu schalten. Die Lightning Talks sind sehr strikt geteilt, deswegen wollen wir gerne gleich loslegen. Ich begrüße als ersten Speaker Martin Heuer zum Thema Open Hardware for Technology Transfer and Impact. Sehr schön. Dann würde ich mal ja, vielen Dank für die Einleitung. Wir werden kurz unseren Bildschirm teilen. Und dann können wir Ihnen sofort vorstellen, worum es geht. Denn wir haben Sie eingeladen, ein paar Eindrücke zu bekommen, wie sich mit Open Hardware Technologietransfer und Reichweite von Forschungsergebnissen steigern lassen. Mein Name ist Paul Jachel, ich bin Student an der Berliner Hochschule für Technik, ehemals Beuth-Hochschule. Ich halte den Vortrag gemeinsam mit Martin Heuer vom Fraunhofer, IPK und Open Source Ecology Germany. Äh, der Vortrag basiert auf einem Policy Paper, was zuletzt auf Englisch äh, herausgekommen ist und sich mit einer der, der Ansprache einer ganz besonderen Problemstellung beschäftigt. Denn äh, Technologie Transfer an Hochschulen ist ein öffentlicher Auftrag, um Forschungsergebnisse verwertbar zu machen. Und der Standardweg sind seit spätestens 2002 Patente, die zuletzt in Diskussion geraten sind, weil die allerwenigsten von ihnen im universitären Kontext tatsächlich rentabel sind, in der Regel teuer sind und tatsächlich eine überraschend schlechte Transferquote aufweisen. Auch die Reproduzierbarkeit ist nicht immer in der Form gegeben. Und was wir dort empfehlen, das wird Ihnen jetzt Martin berichten. Das läuft unter dem Stichwort Open Science. Da werden Forschungsergebnisse unter einer freien Lizenz öffentlich verfügbar gemacht unter anderem als Open-Source-Hardware. ...und zugänglich, dass alle sie studieren, verändern. Jetzt auch an die Forschungsanstalten und Universitäten dieser Welt zu bringen, haben sich Vertreter der Open Science Community zusammengesetzt und ein ähm, Positionspapier arbeitet, diesen GOSH Policy Brief. Da waren äh, Vertreter vom UNESCO Alphabet dabei, vom CERN und von anderen Forschungsanstalten, wie gesagt, aus der ganzen Welt. Ähm, da sind für uns im Grunde liegen äh, im Grunde drei Punkte relevant. Zunächst Open Source Hardware bringt mehr Innovationskapazität. Heißt, ich muss das Rad nicht jedes Mal neu erfinden. Ich kann einfach darauf aufbauen, was andere Leute schon mal entwickelt haben. Und das ist besonders interessant, wenn ich globale Problemstellungen gemeinschaftlich lösen möchte, wie zum Beispiel eben an den SDGs zu arbeiten. Dann bringt Open Hardware auch eine effizientere, transparentere und partizipativere Forschung. Also das ganze Citizen-Science-Spektrum, sehr damit charmant abgebildet. Und es wird insgesamt auch ein bisschen kostengünstiger und das eben auch anderswo. Also sprich, Forschungsanstalten aus Ländern mit weniger industrieller Infrastruktur können sich damit auch an der Forschung beteiligen. Insgesamt führt diese Offenheit auch zu, also viel leichter zu multidisziplinären Partnerschaften. Forschung mit Zivilgesellschaft, mit Unternehmen, mit Bildungseinrichtungen etc., was dann auch die Ergebnisse besser verwertbar macht. Wie sieht sowas in der Praxis aus? Das hier ist das junge Gesicht des modernen 3D-Drucks. Polymer-3D-Druck ist bekannt seit den 80ern. Damals kosteten Maschinen irgendwas sechsstelliges und es war so ein kleiner Nischenmarkt, der sich auch nicht besonders weiterentwickelte. Anfang der 2000er liefen dann die meisten Patente aus. Und dann haben sich äh, Forscher an der University of Bath zusammengesetzt und diesen Open Source 3D-Drucker entwickelt und dann eben auch veröffentlicht. Und daraus eskalierte dann der gesamte 3D-Druckmarkt, wie wir den heute kennen. Was ähnliches ist auch in der Elektronik passiert mit Arduino, kam damals aus der, auch aus der Forschung und an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin wird an einem Open Source Magnetresonanztomographen gearbeitet, was da natürlich auch ein paar sehr spannende Fragen fürs Gesundheitssystem mit sich bringt. Das seien nur exemplarische Beispiele, es setzen sich noch viele andere Hochschulen für, für Open, Open Source Hardware ein und das aus Gründen, denn es gibt ein paar hochschulspezifische Vorteile. Genau, denn anders als man erwarten würde, sind die Vorteile nicht nur auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene zu finden, sondern es gibt tatsächlich auch trotz Open Hardware oder Open Source, man möge es sich nicht vorstellen, äh, tatsächlich valide Geschäftsmodelle und Gründungsmodelle, die auch für studentische Ausgründung oder Ausgründung aus der Wissenschaft sehr äh, valide sein können. Mehr dazu in dem spezifischen Policy Brief äh, ähm Andererseits gibt es auch interessante Transfermodelle zwischen den Fachbereichen, die durch Open Hardware entstehen können und in der Vergangenheit entstanden hat. Sie haben ein wertvolles Mittel, um Wissenschaftskommunikation auf eine ganz andere Art und Weise zu betreiben und um zum Beispiel Community Building in regionalen, aber auch weltweiten Kontexten, um Ihre Hochschule und um Ihr Projekt aufzubauen. Und Sie haben eine sehr interessante Zusammenführung von Lehre, Forschung und Transfer, also den verschiedenen Hochschulsäulen, die Sie so bisher in keinen anderen Ansätzen ähm, von sich aus ähm, ähm, provozieren konnten. Genau. Was für Kernmaßnahmen können Sie ergreifen, falls Sie Interesse haben, das mal in Ihrem Kontext oder in Ihrem Technologietransferbüro an Ihrer Hochschule auszuprobieren? Es gibt mittlerweile Schulungsmaterialien für quasi alle akademischen Statusgruppen, die Sie äh, ähm, verbreiten können oder sich selbst äh, aneignen können. Äh, ein nächster Schritt wäre beispielsweise, das in konkreten Strategien der Hochschulentwicklung oder in den jeweiligen Fachbereichen und Fakultäten zu verankern. Äh, und dann wäre es sinnvoll, beispielsweise sich hochschulspezifische Schwerpunkte anzugucken, die Sie vor Ort vorfinden und dort dann spezifische Open Hardware-Projekte anzustoßen oder vielleicht sich an Bestehende des Bereiches anzuschließen. So, abschließend vielleicht noch der Verweis auf den initialen Policy Brief, den Sie dazu finden, den finden Sie auf openhardware.science, aber Sie können sich natürlich auch jederzeit gerne an uns direkt wenden oder den beteiligten Institutionen folgen. Vielen Dank. Ich habe noch einen Nachtrag. Auch diese Folien sind Open Source. Ich kann den Link gleich noch mal teilen. Die kann man sich dann online einfach direkt angucken. Vielen Dank für den Nachtrag und vielen Dank an den Vortrag äh, an Edel und Martin Heuer. Ich übergebe direkt an Jürdis Vassilio zu Xpeer, das digitale Austauschformat von TutorInnen für TutorInnen. So, jetzt bin ich auch zu sehen. Ähm, ja, ich freue mich, dass ich Ihnen Expire vorstellen kann, das digitale Austauschformat von TutorInnen für TutorInnen, was wir an der Freien Universität Berlin in diesem Jahr entwickelt haben. Mein Name ist Jördes Vassilio. Ich bin im Career Service der Freien Universität tätig und zuständig für die Qualifizierungsangebote für studentische MentorInnen und TutorInnen und im deutschlandweiten Netzwerk-Tutorienarbeit an Hochschulen seit Mai diesen Jahres auch Netzwerksprecherin. Über das Netzwerk bin ich verknüpft mit Christina Jolovic von der Technischen Hochschule Wildau, die heute leider gesundheitsbedingt nicht dabei sein kann. Im Lightning Talk möchte ich Ihnen gerne einmal zeigen und ähm, ja berichten, was XPIR ist, wie XPIR funktioniert und was XPIR als Format leistet und auch leisten kann. Ja, XPIR ist das digitale hochschulübergreifende Austauschformat zu Themen und fachspezifischen Belangen auf Peer-Ebene, das heißt von TutorInnen für TutorInnen. Es ist ein Semester- und praxisbegleitendes Angebot. Es versteht sich als organisatorischer Rahmen, als hierarchiefreier Raum für den Austausch und für die Beratung der TutorInnen untereinander. An der Freien Universität Berlin ist XPir Teil, fester Baustein im hochschuldidaktischen Qualifizierungsprogramm für Tutoring, sprich für alle studentischen Lehren. Das ist ein optionales Angebot. Und im September diesen Jahres haben wir an der Technischen Hochschule in Wildau auch ein hybrides Setting schon erproben können, bei dem ein Teil der Gruppe also in Präsenz vor uns saß und ein Großteil der Gruppe deutschlandweit digital hinzugeschaltet war. Ja, wie funktioniert XPeer? ähm bietet die Möglichkeit, ähm, bietet TutorInnen die Möglichkeit, Themen, Bedarfs- und ähm, ja, Interessenorientiert äh, einzubringen. Die äh, TutorInnen werden dabei von uns in der Vorbereitung und Durchführung begleitet. Vorab stelle ich Ihnen grundlegend immer zwei Fragen. Erste Frage: Ja, welches Wissen, welche Erfahrung möchtest du gerne teilen mit den anderen TutorInnen? Welchen Input bringst du mit? Und zweitens, ja, welche Frage hast du selbst? Gibt es aktuelle Herausforderungen, bei denen du gerne Rat und Hilfestellung auch von den anderen TutorInnen dir wünscht Es entsteht ein Raum, in dem die TutorInnen miteinander voneinander lernen es entsteht eine sogenannte Community of Practice. Im Sommer 2021 konnten wir schon verschiedene exper veranstaltungen durchführen. Es ging zum Beispiel um Umfragen und Quiz in naturwissenschaftlichen Tutorien, um Podcasts in der Studieneingangsphase. Und aktuell begleiten wir zwei Tutorinnen aus den Geschichts- und Kulturwissenschaften dabei ihre exper veranstaltung zum Thema Schreibtreffs vorzubereiten. Ja, was leistet Xpear als Format? Es unterstützt neue TutorInnen, angehende TutorInnen dabei, anzukommen und reinzukommen in die studentische Lehre. Sprich, das Onboarding wird erleichtert, denn sie vernetzen sich von Anfang an im Fachbereich, über den Fachbereich hinaus, auch mit TutorInnen anderer Standorte und erfahrene TutorInnen ja erlangen einmal mehr über das Format die Möglichkeit, Wissen und Erfahrungen weiterzugeben, denn sie wollen natürlich auch gerne wahrgenommen werden und wollen ihre Erfahrungen auch gerne teilen. Grundlegend entsteht eine Community of Practice, die sich selbst in ihrer Handlungsfähigkeit stärkt. Das heißt, auch Selbstwirksamkeit wird gestärkt und das Format bietet Mitgestaltungsraum an der Hochschule, in der Hochschullehre, in der studentischen Lehre. Ich habe hier mal einige Stimmen auch von TutorInnen mitgebracht, die bereits an XPIR-Veranstaltungen teilgenommen haben. XPIR als Format ist fester Bestandteil der Qualifizierung für Tutoring an der Freien Universität Berlin. Es ergänzt, Basismodul, Planungs- und Methodenwerkstätten, Semesterbegleitende, Vertiefungsseminare und auch Hospitationen. Und es bietet einmal mehr die Möglichkeit, hochschuldidaktische Grundlagen, die erworben wurden in diesen Angeboten, auch praktisch anzuwenden. Vorhin habe ich schon gesagt, ich bereite die TutorInnen darauf vor, ich begleite sie in der Planung und auch Umsetzung ihrer eigenen Exper-Veranstaltung. Ja, und wenn Sie jetzt Ideen bekommen haben oder auch Lust, mal darüber nachzudenken, wie das Format auch an Ihrer Hochschule und Ihrer Universität angedockt werden kann, würde ich mich freuen, wenn Sie sich mit uns in Verbindung setzen und sage an dieser Stelle vielen Dank und bis bald. Vielen Dank an Judith Vassilio und ich begrüße jetzt Herrn Fenster. Ja, herzlich willkommen und äh, zu einem kurzen Talk über synchrone, asynchrone Elemente. Das ähm, ist so ein bisschen, <lacht> sagen wir mal, ein Vortrag aus der Praxis. Also wie sieht es denn tatsächlich aus Lehrenden Sicht aus? und Wie funktioniert das alles? Ähm, ich mache den Vortrag direkt ins Bild, also machen Sie einfach Fullscreen und haben Sie das äh, mit den Folien auch drauf. Gut, also synchrone, asynchrone Elemente und um was geht's? es? Ähm, wir wollen im Prinzip die Veranstaltung erstmal angucken, um die es ging. Also das war natürlich erstmal ein Umbau äh, Corona, was wir machen mussten. Und die Veranstaltung Medical Bioengineering, äh, das ist ein Wahlpflichtfach, aber mit 73 Studierenden. Und das ähm, hat uns, ich will jetzt nicht sagen, das Genick gebrochen, aber das war natürlich ähm, eine große Herausforderung, wie man das dann umstellen soll, ähm, auf Digital. Um was geht's denn in dem Fach? Naja, interessanterweise ging es in dem Fach genau um das, was uns jetzt eigentlich am meisten beschäftigt, nämlich Corona. Das ist das Fach, äh, wo man lernt, wie macht man dann eigentlich einen Corona-Impfstoff und wie bringt man den auf den Markt ähm, und alles drumherum. Und das soll man dann in zwei Semesterwochenstunden schaffen. Ähm, das heißt, man muss natürlich da ein bisschen reduzieren, das ist immer klar. Das heißt, man fokussiert sich auf die Probleme und Risiken und äh, es ging dann Case by Case, ähm, wie man das dann vertiefen kann. So, die Elemente, die äh, in der Veranstaltung benutzt wurden, waren im Prinzip drei. Das sind die, äh, das ist die Vorlesung selbst. Die war interaktiv live über YouTube. Ähm, dann haben die Studierenden eine Präsentation ausgearbeitet und eine Live-Diskussion. Und äh, ganz kurz, wie sowas tatsächlich aussieht. Ähm, so sieht ein Livestream ähm, aus ähm, über YouTube. Ähm, da sieht man, da ist schon ein bisschen was dahinter. Ähm, immer die Frage, was für eine Qualität will ich? Meine Intention war, ähm, ich kann das dann gleichzeitig mitschneiden und habe qualitativ hochwertiges Material, das später zu verwenden. Ähm, kann es hier zum Beispiel dieser kleine Videostreamer. An dem kann ich alle einzelnen Signale einzeln aufnehmen. Warum YouTube auch wieder? YouTube ist eben das funktioniert und äh, die Qualität von YouTube ist derzeit unschlagbar, ins, inklusive für äh, Livestreams. Und man hat im Prinzip die Möglichkeit, das ähm, nicht live ähm, zu machen, also nicht live, nicht gelistet, meine ich. Das kann dann nicht jeder einfach zugreifen. Die Studierenden, die haben Videos erstellt für die Präsentation und die wurden dann am Schluss synchron ähm, über WebEx diskutiert. Und ähm, wenn man das alles so ein bisschen zusammenwirft und ähm, zusammen anschaut, wie das wie das dann aussieht. Man hat also im Prinzip die äh, Präsentation, also die Seminar- und äh, Vorlesung am Anfang und am Schluss kommen die Diskussionen. Jetzt gibt es auch noch so ein kleines Interims Assessment dazwischen, ähm, aber auf das will ich gar nicht groß eingehen. So ist die ganze Veranstaltung dann strukturiert gewesen. Wenn man die Didaktik sich anschaut, ähm, dann hat man Synchron, die ähm, asynchron, Entschuldigung, die Gruppen erstellen die Videos, ähm, die werden hochgeladen und das ist jetzt das Besondere. Eine andere Gruppe äh, fasst das Thema dann zusammen und stellt es direkt vor. Das macht also nicht die, diese, diese Gruppe selbst. Und die nächste Gruppe macht Fragen zum Thema. Und das hat hervorragend funktioniert, weil damit hat man das erste Mal auch so eine richtige Diskussionskultur, gerade bei komplexeren Themen. Man hatte immer das Gefühl, äh, bei der bei der Konferenz ist alles wahnsinnig neu, ist es aber nicht. Das hat im Prinzip, äh, ich habe den Namen noch nie gehört, aber deshalb will ich den aus explizit mal sagen, das hat die Maria Montessori eigentlich vor 100x äh, Jahren eigentlich schon vorgestellt, dieses Konzept, äh, hilft mir selbst zu tun. Also das ist im Prinzip eine Rückbesinnung ähm, auf äh, dieses, dieses Konzept mehr oder weniger. Ähm, die Vorlesung selber die sieht genau das aus wie das, was ich jetzt mache. Das ist natürlich Live, Picture-in-Picture. Äh, Picture. Ähm, da gibt es interaktive Abfragen und es gibt natürlich einen Chat, der gibt es bei YouTube genauso wie bei, bei anderen Formaten auch ähm, und das ist dann ein, ein, ein anonymer YouTube-Chat und der wurde auch, wie man sieht, ähm, groß genommen. Ich habe jetzt noch die Namen da links ausgeblendet äh, für, diese, für diesen Vortrag hier. und ähm, die Vorlesungen waren danach aber auch alle unbegrenzt abrufbar. Das heißt, das ist sofort Vorteil bei YouTube, wenn ich da was rein streame, dann kann ich das so machen, dass das nachher auch sofort abrufbar ist, ohne dass ich als Dozent noch groß irgendwas rumschneiden muss. Kann ich aber natürlich auch, wenn ich das will interessanterweise in dieser Vor diese Vorlesung war nichts Prüfungsrelevantes. Also die Prüfungsrelevanz, also die Noten kamen tatsächlich rein aus den Vorträgen der Diskussion. Und da ist die große Frage, kann da sowas funktionieren? Also ist da eigentlich jemand da bei der Vorlesung? Und das ist auch wieder das Tolle, wenn Sie das über YouTube machen. Hoffentlich dann später haben wir Plattformen, über die das auch geht. Von den 70 Studenten, sehen Sie hier, waren 45 da. Und das, obwohl es nicht prüfungsrelevant ist. Also da muss man mal ein großes Lob an die Studierenden setzen, weil es ja immer heißt, nur wenn Prüfungen da sind, dann funktioniert es. Aber es funktioniert nicht immer. Also das ist ein Vergleich. Das ist eine, ein Video, das offline eingestellt wurde, zur Glykolyse. Gleicher Dozent, also der Dozent ist hoffentlich jetzt da nicht dramatisch schlechter. Und man sieht, das wurde kaum abgerufen, Direkt vor der Prüfung, die Prüfung war hier, das habe ich also am, am Tag der Prüfung runtergeladen, da haben die Leute angefangen, das anzugucken und da geht es wirklich, das ist ein, eine Transferfragengeschichte, das heißt, das Video nützt einem eigentlich einen Tag vor der Prüfung gar nichts. Also das heißt, es gab tatsächlich auch Beispiele, wo es nicht funktioniert und das wäre eigentlich so eine Geschichte, wo man gesagt hätte, das wäre so ein klassisches flip Classroom. ich mache die Gly Glykolyse extra, mache äh, mach dann eine Vertiefung, es funktioniert aber nicht bei jeder schulingang population wir sind in Bayer Engineering sind wir ähm, wahrscheinlich einer der internationalsten Studiengänge. Wir haben 60 Prozent internationale Studierende aus 65 Ländern. Keine Zugangsbeschränkung. Also das ist eine echte Herausforderung und man sieht, das klappt nicht immer. Das muss man einfach sagen. Ähm, live hat aber sehr gut funktioniert wurde sehr gut angenommen. Ähm, die für die Studierenden hat es auch eine soziale Komponente. Und ich glaube, das ist das, was man einfach berücksichtigen muss. Dieses ähm, diese Idee, ich lade einfach was äh, hoch ähm, und kann das dann nachher vertiefen. Also dieses Flip Classroom ist alles sehr schön, ähm, a es scheint aber nicht immer fun zu funktionieren und b die Zeit, die für die Studierenden anfällt, wird oft übersehen. Und das war eigentlich so mein, kurze, mein kurzer äh, Parfurrit sozusagen durch diese Veranstaltung, was wir daraus gelernt haben und auch die Lehrenden sich drauf, dass man die Modelle schon immer abgleichen muss mit dem, was denn bei den Studierenden dann funktioniert und nicht. Und das auch tatsächlich jedes Mal auf die Studierendenpopulation anpasst, weil das kann sich auch ändern. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Vielen Dank an Joachim Fensterle und ich begrüße jetzt Tobias Hoffmann und Julia Liebscher. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Julia Liebscher. Ich bin vom Zentrum für Hochschulqualitätsentwicklung Qualitätsentwicklung der Universität Duisburg-Essen und ich bin dort unter anderem gemeinsam mit meinem Kollegen Tobias Hoffmann für unsere Lehrwerkstatt online zuständig, die wir Ihnen heute kurz vorstellen möchten. Die Lehrwerkstatt Online ähm, ist ein Online-Portal, über das wir innovative Lehrprojekte, Video und Textbasiert an der UDE sichtbar machen. Besucherinnen der Lehrwerkstatt Online können sich dort über erfolgreiche Veranstaltungskonzepte ähm, aus den verschiedenen Fachbereichen der UDE oder zu didaktischen Themenschwerpunkten informieren. Sie können ihr Wissen zum Lehren und Lernen vertiefen und sich gezielt mit Kolleginnen und Kollegen zu Veranstaltungskonzepten ähm, oder didaktischen Themen vernetzen. Wie ist das Ganze entstanden? Wir haben, bevor wir die Lehrwerkstatt online ins Leben gerufen haben, eine Webseite gehabt, auf dem wir den Lehrenden hochschuldidaktisches Selbstlernmaterial zur Verfügung gestellt haben. Zeitgleich haben wir aber festgestellt, dass wir an der UDE viele geförderte und prämierte Lehrprojekte haben, über die man aber selten etwas erfährt. Und deshalb haben wir es uns zum Ziel gemacht, Lehrende zu vernetzen und zu inspirieren und haben deshalb die Lehrwerkstatt online ins Leben gerufen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, wie kommen die Praxisbeispiele nun in die Lehrwerkstatt? Ähm, idealerweise ähm, haben wir schon im Vorfeld mit den ähm, Lehrenden Kontakt durch unsere Tätigkeit, eben auch in der mediendidaktischen Beratung, dass wir sie schon in der Antragsstellung äh, begleitet haben. Wenn Sie dann ähm, ja, die Projekte erfolgreich abgeschlossen haben, können wir sie nochmal kontaktieren oder werden wir sie auf jeden Fall kontaktieren. Ähm, ob Sie Interesse haben, sich an der Lehrwerkstatt mit einem Beitrag zu beteiligen. Wenn Sie das auch möchten, dann kommen wir mit einem Kamerateam, wie Sie äh, links sehen können, ähm, und führen zunächst erstmal ein, ähm, ja, ein, ein kurzes Videointerview durch und ähm, fragen Sie, was, äh, worum handelt es sich bei dem Projekt, was ist das äh, Faszinierende daran, was waren Erfolge in dem Projekt, was würden Sie nochmal neu machen, wenn Sie es ähm, erneut starten und was sind Tipps, die Sie ähm, daraus entnehmen. Und ähm, das folgt dann letztlich, wie Sie rechts sehen, in einer Art Projektseite, dass wir ähm, dieses Video-Statement der Lehrenden haben. Ähm, man hat einen kleinen Abstract dazu, worum es in, äh, in dem geförderten Projekt ging. Was äh, war die Motivation oder der Hintergrund äh, zur Durchführung des Projekts? Wie ist das didaktische design äh, dahinter und was sind auch lessons learned Erfahrungen aus den Projekten und ähm, zusätzlich, wie Sie, wie man vielleicht ein wenig erkennen kann, rechts sind äh, noch weitere Kontaktmöglichkeiten aufgelistet, dass ähm, interessierte ähm, Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit haben, auch die Lehrpersonen direkt anzuschreiben, zu kontaktieren, ähm, man hat auch eine Möglichkeit, ähnliche Beiträge zu sehen, wenn zum Beispiel es in einem Beitrag zu Inverted Classroom äh, um Inverted Classroom ging, kann man sich noch weitere Inverted Classroom-Projekte anschauen und ähm, man kann, wie man jetzt in dem Screenshot leider nicht erkennen kann, unten dann noch so eine Art HD-Info-Box, äh, also wo nochmal auch der, der Hauptbegriff erklärt wird, um jetzt bei dem Beispiel Inverted Classroom zu bleiben, wird dann auch kurz für ähm, Einsteiger oder HD-Einsteiger ähm, nochmal der Inverted Classroom erklärt. So dass jeder, also wir unterschiedliche Zugänge bedienen. Ja, was sind so Zahlen, Daten, beobachtbare Effekte, haben wir es mal genannt. Die Lehrwerkstatt online ist 2019 im Herbst online gegangen. Wir haben aktuell 39 Praxisbeispiele aus fünf verschiedenen Fachbereichen. Es gibt eine sehr heterogene Verteilung innerhalb der, der Fächer, was uns sehr freut. Auch die didaktischen Themen sind sehr äh, breit gestreut und ähm, wir können relativ hohe Zugriffszahlen beobachten oder konnten das beobachten während des Online-Semesters in 2020 und ähm, kommen aktuell auf durchschnittlich so 70 Besuche pro Tag, was für eine Lehrendenseite oder eine Seite, die für Lehrende äh, gedacht ist, noch unserer Meinung nach sehr erfreulich und hoch ist. Ähm, was wir auch beobachten können, ist aktuell ein sehr starker Schwerpunkt im Bereich digitaler Themen, was auch äh, mit den Förderprogrammen NRW-weit zu tun hat, sicherlich, andererseits aber auch mit den ähm, ja, mit dem aktuellen, der aktuellen Corona-Situation, dass digitale Themen öfter bedient werden. Was wir durch Gespräche erleben, ist halt auch eine Stärkung der Community of Practice an der UDE. Und wir beobachten auch in den Antragstellungen immer zunehmend mehr Kooperationen und Tandems unter den Kolleginnen und Kollegen ähm, der UDE. Und wenn Sie Interesse haben, lad ich, laden wir Sie natürlich recht herzlich ein, äh, sich die Seite anzuschauen und ähm, stehen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank an Sie beide. Und ich begrüße jetzt noch Ingrid Scherübel. Ja, ich begrüße. Hallo, ja, wow, das geht hier flott. Ähm ich möchte Ihnen gerne eine Digitalinnovation vorstellen, die sich an WissenschaftlerInnen direkt richtet. Also es geht nicht um Lehrende oder um ähm, Studierende in erster Hinsicht, sondern es geht um WissenschaftlerInnen als Schreibende. Ähm, und ich versuche auch mal, diese Präsentation zu starten. Genau, und die Idee ist ähm, gewesen natürlich auch, ähm, Corona-bedingt ähm, sozusagen Schreiborte für Menschen zu entwickeln, die eigentlich ja gar keine Zeit fürs Schreiben haben. Also ich bin Schreibcoach für eben Leute auf akademischen Karrierewegen und ähm, erlebe eigentlich immer wieder diese traurige Situation, dass für das Kerngeschäft oft gar keine Zeit bleibt im Uni-Alltag. Es gibt so viele verschiedene Anforderungen an WissenschaftlerInnen, dass quasi ja, das Schreiben immer wieder hinten runterfällt. Und ähm, unsere Idee war es, ein Angebot zu machen, das sozusagen nicht nur ja, sozusagen mit diesem Schreibdruck, den man überall so spürt, da sozusagen eine Unterstützung bietet, sondern eben auch noch mal Bewusstsein schärft für dieses ja, karriereentscheidende Deep Work. Ich weiß nicht, haben Sie den Begriff Deep Work schon mal gehört? Ähm, würde mich mal interessieren, ähm, gerne im Chat. Das ist ja ein Begriff, den der MIT-Forscher ähm, Cal Newport geprägt hat. Und auch noch nicht. Okay, dann ist es ja, ja etwas Neues. Also im Prinzip ist seine Idee zu sagen, ein Wissenschaftlerleben beinhaltet Shallow Work. ja, Das ist sozusagen dieser ganze Kram, die E-Mail-Kommunikation, die Meetings und so weiter und ähm, Deep Work, also die wirklich intellektuell anstrengende, herausfordernde Arbeit. Und diese zwei Elemente kommen vor in einem Wissenschaftleralltag. Problem ist nur häufig, zumindest ist das die Herausforderung, von der ich am meisten höre, dass Shallow Work überhand nimmt. Und man ist dann sehr beschäftigt, aber man ist nicht unbedingt produktiv im Sinne von karrierebefördernder ähm, Publikation. Und ähm, das vielleicht einfach auch nochmal so als Lektüre-Tipp, ähm, also dieses äh, Buch Deep Work enthält sehr viele Anregungen, wie man äh, den Uni-Alltag produktiver gestalten kann. Wie haben wir uns jetzt dran gemacht, dafür ein digitales Angebot oder eine digitale Lösung zu finden, damit Deep Work mehr stattfinden kann? Das heißt natürlich immer auch, ne, Deep Work ist erstmal eine Entscheidung der Priorisierung, aber dann brauche ich auch einen Rahmen, die Fokus Session, mit der ich wirklich in kleinen Zeitfenstern sehr fokussiert arbeiten kann. Und ähm, wir haben sozusagen eine Online-Umgebung geschaffen, in der zwölfmal am Tag eine Fokus Session stattfindet. Also eine Fokus Session ist sozusagen eine Praxis von Produktivitätsstrategien. Sie dauert Immer 60 Minuten, sie läuft immer gleich ab und wird so zu einer Art, ja, Produktivitätsritual in diesem Online-Coworking-Space. Und ähm, ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, wie sozusagen konkret diese Session abläuft. Grundsätzlich ist es aber so, es gibt eben einen Ort, The Writing Academic, und dort, ähm, ja, können diese, können diese Hyperfokus ähm, Sessions stattfinden. Man klickt so auf diese Tür und wird dann angeleitet und tritt ein in ein Zoom-Meeting und trifft dort auf andere Schreibende, die sich gemeinsam konzentrieren, die ähm, ja, miteinander über ihren Texten brüten und ja, das Kerngeschäft priorisieren. Diese Fokus-Sessions gibt es zwölfmal am Tag an sieben Tagen in der Woche. Es geht ganz früh los im Morgengrauen um 6.45 Uhr für die Lärchen, sage ich jetzt mal, ähm, und geht bis spät am Abend für die Eulen, für die Leute, die eben später fit sind. Und ähm, jeder findet eigentlich eine Stunde am Tag, um sich dieser Sache zu widmen, sage ich jetzt mal. Ne? Also es ist ähm, es geht bewusst darum, dass man sozusagen nicht von sich erwartet, oh Gott, und ja, und dann halte ich mir das Wochenende frei und dann schreibe ich die ganze Zeit. Sondern nein, in kleinen Hyperfocus Sessions mitten im Alltag ähm, ja, soll und darf das Schreiben stattfinden. Und das ist sozusagen die Innovation, die bei uns entstanden ist, die Wissenschaftlerinnen unterstützt. Und wenn Sie oder ihr Lust habt, die Fokus Session mal auszuprobieren, gibt es am 19. November einen Deep Work Friday. Da werden mehrere Fokus Sessions absolviert. Da könnt ihr gerne dazukommen. Alle Infos findet ihr auf The Writing Academic. Und ja, ich bin Teil dieses Teams aus Coaches, Schreibcoaches, Schreibberaterinnen. Und ich freue mich über Leute, die es ausprobieren und sich Deep Work in den Alltag gucken. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir an alle Speaker und Speakerinnen des, des Lightning Talks. Ähm, ich bin sicher, dass Sie alle auch gerne bereit sind, weiter in Kontakt zu stehen. Und sage an der Stelle auch Dank an die, an die Audience und wünsche noch ganz viel Spaß und viele Netzwerkmöglichkeiten auf dem Festival.